Ich stehe morgens auf und der mich Gott sei Dank ist der Mercedes schnell Schnell mein vom vom anziehen aus der der kommt kommt ein Burst mich auf den. Gib sehr schöne Queen Mann, ich glaub, ich würd sterben, für sie. guten Tag, stell mich vor, ich bin der German Dream Baby, genau, denn was für deinen Tag, du bist nicht wie die anderen Weiber Wie gehen im Türkisch in die Heirat, ich bin dich in die Heimat Auf nur das Paar da im Kopf, Mentalität so wie damals am Block. Fast hätte mich das Drama gestoppt. Heute ist der Kanako top. Ich glaube, das ist Karma von Gott. Von C und A bis zu Prada und Post. Aber warum macht mich Amor bekloppt? Will tanzen mit dir, bis die anderen gekocht. Baby, geneidet das für deinen Tag? Du bist nicht wie die anderen, mein Ich